Die heutige Lehreinheit stellt die Besonderheiten bei Morbus Parkinson dar, betreffend die Neuropathologie. Und wir werden erörtern, welche Auswirkungen dies auf das motorische Lernen hat. Wenn wir von hypokinetischen Syndromen wie dem Morbus Parkinson sprechen, dann sind Bereiche des zentralen Nervensystems betroffen. Im Fall des Morbus Parkinson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 bei Morbus Parkinson und ihren Auswirkungen auf das motorische Lernen. Im Vortrag zum Thema Physiotherapie bei Parkinson und Demenz können Sie dieses Wissen nun anwenden, um zu erfahren, wie sich Befundaufnahme und Therapie dementsprechend gestalten lassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei diesem Vortrag wiedersehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.